Vanlife-Tipp Nummer 1. Fahrt dem guten Wetter hinterher, nicht den guten Orten. Die Heimat ist bei gutem Wetter wesentlich interessanter als Berlin, Barcelona oder London bei Regen. Es gibt dafür lauter Apps und Webseiten, wo ihr euch informieren könnt. Ich bin momentan zum Beispiel hier in Gorzow, Wielkopolski, wo das Wetter eindeutig besser ist als sonst überall in Polen. Und ich fahre jetzt rüber nach Berlin. Auch könnt ihr euch an die Jahreszeiten halten. Natürlich ist es sinnvoll, im Winter Richtung Portugal oder Südfrankreich zu fahren und im Sommer zum Beispiel Schweden oder halt eben London zu besuchen. Ohne Regen.